ich Privat äh, besprechen von meinen Fähigkeiten, die ich da brauche, ist sicher mal das Durchsetzen und äh, die Geduld. Also man muss, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt allein schafft, im Lager, kann es stressig sein. Aber äh, ich finde, mit der Zeit kannst du gut mit dem umgehen. Und das brauchst du auch privat. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich mich generell auch einfach interessiere. Generell im Auto, im Motorrad, technisch, um die Teile, was machen die Teile zum Beispiel, wie funktioniert das richtig, wie wird es eingesetzt. Und ich fahre auch selber Motorrad, und 125er und da interessiert man sich schon ein Unter uns haben wir es gut. Wir verstehen uns gut und wir essen alle zusammen, meistens zu Mittag alle zusammen. Und ähm, wir haben Spaß, also man kann lustig sein mit denen, man kann wenn mal reden ist eigentlich alles gut läuft mir ist einfach unser Team ich finde äh, es ist sehr stark wir leben gut zusammen immer wenn ich Probleme habe oder sonstige Fragen haben habe ich immer äh, alle zur Verfügung alle helfen mir und so kommen wir gut voran